Hallo. Hier habe ich gerade drauf krakliert und die muss jetzt noch ein bisschen durchtrocknen, ehe ich da drauf jetzt male. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch macht doch gleich noch eine Leinwand fertig. Weil dann kann ich die beiseite stellen und habe die dann zur Hand fertig mit der Struktur, wenn ich sie brauche. Also wenn ich dann meinen Farbauftrag draufbringen will mit meiner Idee, wenn ich so kribbelig an die Leinwand gehen will, dann muss ich nicht erst noch kraklieren, sondern dann kann ich die einfach rausholen und sofort bemalen. Und was ich dir als Tipp geben will, ist, ähm, du kannst gut auch eine Leinwand nehmen, die du schon mal verwendet hast. Also wenn du irgendeine Leinwand hast, die dir nicht mehr so gut gefällt, ein Bild, wo du so denkst, jetzt ähm, kann mal wieder was Neues da drauf, dann benutze die ruhig, denn hier brauchst du eine dickere Farbe und die gibst du auf die Leinwand drauf und dann deckst du auch schon ziemlich viel ab. Wenn du den Grund weiß haben willst, weißt du es halt eben einmal erst und bringst dann deine dicke Masse da drauf. Also viel Spaß heute mit dem Video. Schön, dass ihr alle da seid und einen ganz schönen Sonntag wünsche ich dir. Jetzt starte ich hier gleich durch, Trag die äh, Paste auf und wie man die Paste herstellt, dazu gibt es ein Video im Kanal oder guck mal unter das Video, da ist auch ein Link äh, zu so einem Fertigprodukt, äh, ja, du trägst sie auf, lässt, äh, fühlst dann ganz heiß und ja, dann stelle ich sie zur Seite und gehe dann daran, wann ich wieder Zeit oder Lust habe. einfach anfangen. Ne? Also einfach Farbe drauf. Du kannst hier genauso gut mit dem Pinsel rumkrickeln, wie ich das so oft mit dem Stift mache. Also fang einfach an, trag die Farbe auf, völlig egal wie jetzt die Farbe, ob da jetzt Pinselspuren sind oder nicht. Du verstreichst einfach die Farbe und ja, ich habe hier so einen Schlammton angemischt und gebe den hier auf die Leinwand drauf. Also die Leinwand ist schon Trocken. Die habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht und jetzt ist endlich der Moment da, wo ich das umsetzen kann, was ich so im Kopf habe. Ich schnell eingezogen, es löst sie nicht mehr so gut, dann nehme ich gleich noch mal ein bisschen Wasser dazu. Ja, es sieht mal wieder nach nichts aus und trotzdem finde ich es schon total super. Also tolle Effekte da drauf, auch mit dem Wasser. Das geht dann ganz einfach. Jetzt habe ich hier noch so ein, auch wieder so ein Farbrest einfach. Ähm, den gebe ich jetzt einfach dazu und Trag den auf und das wird jetzt wieder so ein Hin und Her. Also so wie du das schon aus dem anderen Video kennst, werde ich jetzt Farbe auftragen, wieder Farbe auftragen, wieder Farbe auftragen, wieder Farbe wegnehmen. Hier hatte ich gemalt und ja heute schaue ich mir bei Tageslicht noch mal das Bild an und ich freue mich total. Die Farben sind so, wie ich sie mir vorgestellt hat, denn je nach Tageszeit sehen die Farben auch immer wieder anders aus, finde ich. Also ja, die natur verändert sich du kannst auch was neues ausprobieren wenn du das noch nicht ähm, gemacht hast Probier das einfach mal aus Es macht, macht spaß und kannst dir eben die leinwände noch mal vorbereiten an so einem tag wo du eben gar nicht so gerne vielleicht malen willst aber trotzdem irgendwas tun willst dann kann man eben sich auch mal schön leinwände präparieren also viel spaß hab einen ganz schönen sonntag danke für dein like danke fürs zuschauen und für dein abo danke falls du noch keins hast Jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar. Tschüss! Strukturen, darüber steht einiges im Buch. Du hast auch schon einige Videos dazu im Kanal. Ich habe eine ganze Playlist da reingesetzt. Du kannst Mal gucken auf Seite 34 und 35, ich musste gerade selber nachgucken. Da ist äh, etwas drin, wie du die Struktur betonst und das hilft dir ähm, sehr bei der heutigen Arbeit. Also schau da nochmal rein. In der englischen Ausgabe ist es immer zwei Seiten weiter. Tschüss.